Vampire, die jedem Lebenden verderben und Tod bringen, um selbst eine neue Lebensform zu finden. Eins ist klar, dass jedes intelligente Geschöpf auf diesem Planeten unser Feind ist. Barry Sullivan und Norma Bengel als Raumfahrer entdecken eine fantastische, aber auch unheimliche Planetenwelt. Eine Welt des Grauens. Planet der Vampire.